Recht, ja oder nein? Jetzt sehen wir einen Aufschnitt aus dem Fernsehen, wo die Kinder befragt wurden, ob sie wählen möchten. Wir gucken uns jetzt das Video an und dann hören sie meine Meinung dazu. Ich habe schon lange die Frage, wieso Kinder eigentlich nicht wählen dürfen. Viele Sporten kaufen, es geht, aber es gibt ein großer. Das war wirklich die Frage, die ihr uns am allermeisten gestellt habt. Dort eins vorneweg. Es gibt viele Dinge, die für ein Kinderwahlrecht sprechen und auch Dinge, die dagegen sprechen. Aber was genau? Ich höre mich zunächst mal bei ein paar Kindern um. Findest du, Kinder sollten bei so einer großen Wahl wie der Bundestagswahl mitwählen dürfen oder lieber nicht? Ich finde ja, weil Kinder haben ja auch Kinderrechte und deswegen, das ist ja auch manchmal fies, wenn die Erwachsenen nur dürfen und die Kinder nie. Wenn wir nur ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt hätten. Ich finde es gut, wenn, wir, wenn die Kinder mitwählen, weil sie können ja auch mit über den Oberstimmer also so mitentscheiden. Größere Kinder haben ja auch schon Ahnung und deswegen finde ich es fies, dass die Kinder erst ab 18 Jahre mitwählen dürfen. Einer, der sich schon viel mit dem Wahlrecht für Kinder auseinandergesetzt hat, ist der Leipziger Wissenschaftler Dirk van Laag. Was spricht denn aus Ihrer Sicht für ein Kinderwahlrecht? Letztlich die Menschenrechte. Warum sollen die erst ab 18 gelten? Kinder interessieren sich oft früher für Politik, als wir das glauben. Also Kinder sollten genauso behandelt werden wie die Erwachsenen eigentlich auch. Genau, es dürfen ja auch die Alten wählen, solange sie es noch zur Wahlurne schaffen oder einen Brief unterschreiben können. Aber das sehen nicht alle so. Die Erwachsenen, die haben auch mehr Erfahrung. Und ähm, die Kinder sind halt noch klein und spielerisch und kennen sich halt damit noch nicht aus. Es gibt da ja ganz viele, die möchten es werden. Und da lassen wir das mal lieber den Eltern machen. Ich glaube, ich hätte ein bisschen... Angst, sag ich jetzt mal, dass ich irgendwie was Falsches mache und dann irgendwie was passiert, was nicht so die Menschen in der Welt wollen und ja, dass ich dann damit dran beteiligt bin, dass das passiert ist. Das ist genau der Grund, der auch aus Expertensicht gegen ein Kinderwahlrecht spricht. Also ein bisschen sollte man schon äh, Ahnung haben. Man sollte äh, Wissen haben, wen man dort wählt, wählen kann, was überhaupt eine Wahl ist. Ja, man sollte Erfahrung haben, aber lieber Erwachsene, erklärt mir, ob ihr wisst, wen ihr gewählt habt. Man sieht nur die Plakate und das Lächeln der jeweiligen Person. Eine Möglichkeit zum Beheben dieses Problems wäre, man könnte Debatten wie in den USA durchführen. Ich habe an den Wahlen sehr viele alte Leute getroffen, aber mal ehrlich, weiterleben werden die Jüngeren und nicht die Älteren. Also Kinderwahlrecht ja oder nein? Kinder können auch wählen. Ich habe die Wahl mit einer älteren Person gesprochen und so haben wir quasi gemeinsam gewählt. Wenn in den Schulen keine Digitalisierung stattfindet, braucht man sich nicht zu wundern, denn gewählt haben die Erwachsenen und nicht die Kinder. Und für einen Erwachsenen ist die Digitalisierung der Schulen etc. herzlich egal. Gar nicht so leicht, darauf eine Antwort zu geben. Auf jeden Fall gibt es im Moment nur wenige Politiker, die für ein Kinderwahlrecht sind und deswegen bleibt es in Zukunft erstmal bei der Wahl ab 18 Jahren. Einen einfachen Sinn. Die Zukunft gehört den Kindern und nicht den Erwachsenen. Ihr lernt zu wählen, welche Spiel ihr haben wollt oder welche Jeans besser aussieht. Aber es ist nicht so wichtig. Wenn ihr einen Bürgermeister wählt, ist es die Person, die euch die nächsten vier Jahre vertreten wird. Politiker müssen mit Kindern sprechen und die Politik für Kinder interessanter machen. So müssen mehr jüngere Leute in den Bundestag kommen. Ich kenne einen Politiker aus dem Bundestag, der auch TikTok, Instagram, YouTube benutzt und sogar seinen eigenen Podcast hat. Ich plane mit ihm zu sprechen meine Ideen einverstanden oder nicht? Was denkt ihr? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.